Herzlich willkommen zum 1715-Kolloquium der ETH bibliothek Mein Name ist Noemi Amann und ich führe Sie durch die heutige Veranstaltung. Bevor ich Ihnen unsere Referentin und das Thema vorstelle, gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über den Ablauf des Kolloquiums. Sie hören gleich das Referat von Maximiliane Okonek, welches circa 30 Minuten dauern wird. Danach eröffnen wir die Diskussion, für welche wiederum eine halbe Stunde vorgesehen ist. Ihre Fragen können Sie gerne bereits während des Vortrags in den Chat eingeben. Für diejenigen, welche dann noch Zeit und Lust haben und gerne mit der Referentin und den anderen Teilnehmern in einen etwas persönlicheren Austausch treten möchten, bieten wir im Anschluss noch eine Breakout-Session an. So viel zum Ablauf, doch nun zum Thema des Kolloquiums, dem ETH Library Lab. Die Frage, wie sich Bibliotheken in einer sich rasch transformierenden Welt mit immer neuen Technologien und immer stärkeren Konkurrenz ihre Daseinsberechtigung erhalten können, treibt das Bibliothekswesen schon seit manchen Jahren um. Die Lösung wird meist in einer innovativen, offenen, zukunftsgerichteten Haltung gesehen, welche Bibliotheken einnehmen müssen, um sich neue Tätigkeitsfelder zu erschließen oder in alten Tätigkeitsfeldern auf der Höhe der Zeit mithalten zu können. Nun gibt es verschiedene Ansätze zur Innovationsförderung. Und einer, der in jüngerer Zeit im wissenschaftlichen Bibliothekswesen an Bedeutung gewonnen hat, ist das sogenannte Lab. Das Lab ist zu verstehen als ein Ort des Experimentierens, als ein Ort, an dem sozusagen in freier Form im Grenzbereich des Bibliotheksgenres geforscht werden kann und so eben neue Felder für die Bibliothek erschlossen werden können. Unsere Referentin Maximiliane Okonek kann uns aus einem mehrjährigen Erfahrungsschatz über Herausforderungen, Erfolge und Lessons learned eines Bibliothek Labs berichten. Sie ist seit 2018, also seit der Gründung, Managing Director des ETH Library Labs. Nach ihrem Studium der Japanologie und Management and Economics hatte Maximiliane an der ETH-Bibliothek zunächst verschiedene Positionen im Bereich Digital Media und Innovationsmanagement inne. Und heute gilt ihr besonderes Interesse der Entwicklung von Strategien, um Innovation und technische Entwicklung im Dienste Studierender, Forschender und Lehrender voranzutreiben. Und nun übergebe ich das Wort an Maximiliane und wünsche uns allen ein spannendes Kolloquium. Ja, vielen Dank, Norini, für die wunderbare Einladung. Guten Abend an alle Zuhörenden. Ich freue mich sehr, dass Sie und ihr so zahlreich erschienen seid an diesem Tag, wo doch das Wetter draußen ziemlich lockt. So einen schönen Herbstabend haben wir wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Ich freue mich sehr, das ähm, äh, ETH Library Lab heute Abend ähm, vorzustellen zu können und würde jetzt auch direkt mal anfangen, meine Folien zu teilen. So. Vielleicht als Einstieg ähm, kurz ein Überblick äh, darüber, welche ähm, Themen ich ähm, im Speziellen angucken ähm, möchte. Und was ähm, ich natürlich sehr hoffe, ist, dass es im Anschluss ähm, zur Präsentation vielleicht noch einen Austausch geben wird zu den ein oder anderen Themen. Ich weiß, in so einer Präsentation kann man natürlich immer eher generisch die Themen abhandeln und in, in manchen Bereichen werde ich sicher auch nicht so in die Tiefe gehen können, wie es für den einen oder anderen interessant wäre. Gerade insbesondere, wenn es um die Einzelprojekte geht am ETH Library Lab, lade ich schon jetzt im Voraus dazu ein, vielleicht dann auch spezifische Fragen zu den Projekten ähm, an uns dann im Nachklang dieser Präsentation direkt zu stellen. Ähm, wir vernetzen gerne auch mit den entsprechenden Fellows, die an ja den Projekten gearbeitet haben. Ähm, kurz zum Inhalt der Präsentation. Ich werde auf vier Punkte schauen, einen kleinen ähm, Überblick geben über das ETH Library Lab, was das eigentlich ist und was das Innovator Fellowship Programm ist. Das ist, ähm, wie ich gerade gesehen habe, auch äh, für viele Kolleginnen und Kollegen aus der ETH-Bibliothek jetzt vielleicht nicht der spannendste Teil, weil das ähm, durchaus bekannt ist. Ähm, aber da es auch ähm, doch viele Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, ähm, die äh, vielleicht diesen Überblick noch nicht so haben, ähm, steige ich gern damit ein. Dann äh, in einem, einem kurzen Abriss anhand ähm, einer Handvoll Beispielprojekte ein bisschen genaueres Licht auch darauf werfen, welche Projekte bei uns bearbeitet werden und mit welchen Themen sich diese befassen und welche Interessen vielleicht auch dahinter stehen. Dann in einem ganz kurzen Blick und einer Zusammenfassung vielleicht auch Herausforderungen, mit denen wir uns konfrontiert gesehen haben oder die Herausforderungen generell im Kontext von Innovationslabs und auch Innovationsmanagement sind. Und dann vielleicht ähm, gern endend auch mit dem Blick auf mögliche Zukunftsszenarien ähm, für Bibliotheken, Sammlungen und Archiven, der natürlich in keinster Weise den Anspruch auf Vollständigkeit hat und ähm, einfach ähm, als Denkimpulse zu verstehen sind für, für eine weitere Diskussion. Fragen können gerne jederzeit während der Präsentation über den Chat gestellt werden und ähm, ansonsten auch ähm, gerne persönlich dann nachher im Anschluss an die Präsentation. Ich würde gerne mit diesem Bild starten, was es mir über die letzten Jahre immer wieder angetan hat. Das ist ein Bild, das oben auf, der, im, auf dem Hönkerberg an der ETH Zürich bei den Forschenden der Strömungsmechanik entstanden ist. Und das für mich ganz gut sinnbildlich eigentlich für eine Situation steht, in der wir Menschen aktuell generell zu sein scheinen. Man hört das eigentlich aus, aus allen Blickwinkeln, dass man das Gefühl hat, Entwicklungen beschleunigen sich in unserer Gesellschaft und an vielen Teilen kommt man nicht mehr hinterher. Und gerade auch Technologie überformt ähm, unterschiedliche Arbeitsbereiche und ähm, Aufgabenfelder ähm, in einem Maß und in einer Geschwindigkeit, dass die Komplexität als sehr hoch empfunden wird und die Veränderungsgeschwindigkeit eigentlich so schnell, dass man kaum hinterherkommt. Und wir haben oft ähm, eben auch unsere Methodensets, um, um dieser schnellen Veränderung herzuwerden, um ähm, diese Veränderungen vielleicht in gewisse Bahnen zu kanalisieren und dann Ausschnitte davon äh, vielleicht leichter erforschbar und verständlich für uns zu machen. Und ähm, einer von diesen Ansätzen ist ähm, aus meiner Sicht auch das ETH Library Lab, äh, das sozusagen als zusätzliche Einheit ähm, die Innovationsbestrebungen der ETH-Bibliothek, ähm, die in den einzelnen Fachteams ähm, ja ohnehin sehr stark sind, ähm, noch weiter unterstützt und vielleicht mit einer größeren Außenperspektive ähm, ähm, und auch mit einer größeren Befassung von Projekten, die vielleicht nicht in unmittelbarem Zusammenhang zu ähm, den aktuell operationalen Herausforderungen von wissenschaftlichen Bibliotheken stehen sind. Ich starte jetzt vielleicht einfach nochmal ganz kurz von ganz außen ähm, und, und stelle so ein bisschen die Frage im Raum oder, oder ähm, Anmerkungen brauchen, in welchem Trend- und Entwicklungsumfeld wir uns eigentlich als wissenschaftliche Bibliotheken im universitären Umfeld befinden. Und da sieht man eben auch, dass die Herausforderungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen auf uns einprasseln. Ganz generell kann man festhalten, dass neue Technologien, Digitalisierungsbestrebungen und die zunehmende Bedeutung von Datenwissenschaftlichen Praktiken in allen, in allen Disziplinen im Prinzip die Bildungslandschaft transformieren. Und davon sind wir natürlich als Bibliothek auch ganz stark betroffen, sei es jetzt in, in, in dem Aspekt den ich jetzt mal grob als Wissenschaft bezeichnet habe und der vor allen Dingen sich auf die wissenschaftliche Praxis bezieht, die wir natürlich als wissenschaftliche Bibliothek als Partner auch ähm, adäquat begleiten und unterstützen wollen, wo wir sehen, dass ähm, Standards ähm, und Anforderungen als auch Prozesse sich ähm, durch die Digitalisierung stark überformen und dass ähm, da auch ähm, neue Anforderungen auf sich äh, verändernde ähm, Workstreams innerhalb der Wissenschaft ähm, gefunden werden müssen und auch neue Infrastrukturen gebraucht werden. Und dann, wenn man in den Bereich der Forschung guckt, da sehen wir, dass datengetriebene äh, Forschungsmethoden und der Einsatz von KI-Technologien absoluter Mainstream werden. In allen ähm, Disziplinen im Prinzip. Und dass äh, das ist natürlich ganz äh, neue Arbeitsflüsse in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen hervor. Ähm, bringt Und dass es auch im Kontext dieser Entwicklung einen sehr viel größeren Fokus und viel mehr Aufmerksamkeit auch für intermediäre Forschungsoutputs gibt, wie zum Beispiel Softwarecode, äh, wie zum Beispiel Ontologien, ähm, wie zum Beispiel Machine Learning im Algorithmen, weil letzten Endes diese auch essentiell sind, um Forschungsergebnisse im Nachhinein replizierbar machen zu können. Diese Entwicklungen, die tun natürlich ähm, ganz direkt auch ähm, Curricula in der Lehre mit beeinflussen. Ähm, Machine Learning äh, Methoden als Praxis werden unterdessen in den meisten Fächern an der ETH Zürich ähm, äh, auf, der Bachelor, ähm, auf der Ebene des Bachelorstudiums ähm, gelehrt und gelernt. Ähm, und auch hier kommen natürlich dann ganz neue Anforderungen ähm, einher, auch wenn es darum geht, zugeschnittene Informationsdienstleistungen für Studierende anbieten zu können. Und ähm, der vierte Punkt, ähm, wo wir auch sehen, dass da eine starke Veränderung stattgefunden hat, ist, dass es innerhalb der Gesellschaft äh, doch äh, viel mehr Forderungen nach mehr Transfer in die Gesellschaft gibt ähm, und dass da die Ansprüche an Hochschulen steigen. Und auf der anderen Seite ähm, wecken die Technologien, die ähm, nun zur Verfügung stehen, auch immer mehr ähm, ähm, das Interesse daran, auch Bürger weiter in ähm, die Forschung mit einzubeziehen, im Kontext von ähm, partizipativen äh, Wissenschaftsabläufen oder ein, auch im Kontext von Citizen Science. Und ähm, auch hier werden ähm, ganz neue Infrastrukturen gebraucht, äh, die in, in, in der Form aktuell entstehen. Und das ist eine weitere Entwicklung, die sicherlich für uns im Kontext wissenschaftlicher Bibliotheken nicht unrelevant ist. Und äh, in diesem Kontext dieser, dieser Entwicklung ist das ETH Library Lab der ETH Bibliothek eine Einheit ähm, der Bibliothek selber, die sich mit zukünftigen möglichen Aktivitätsfeldern von wissenschaftlichen Bibliotheken auseinandersetzt, ähm, versucht ähm, eben diese zu identifizieren, zu validieren und ähm, mögliche praktische ähm, ähm, Ansätze zu entwickeln, über Projekte auch diese Aktivitätsfelder dann zu adressieren und in diese vorzustoßen. Das, ähm, die Triebfeder des ETH Library Lab ist ähm, sein sogenanntes Fellowship-Programm. Das steht ähm, jungen Talenten offen, die aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, näheren Hintergründen kommen und die in irgendeiner Form eine Idee haben, die zur Verbesserung von Lern- oder Lehrumgebungen im wissenschaftlichen Kontext beitragen. Was wir am Lab machen, ist, dass äh, wir ähm, die ähm, Weiterentwicklung dieser Ideen bis hin zum Prototypen unterstützen. und ähm, in diesem Kontext eben auch helfen, diese Ideen weiter zu validieren und auch mit potenziellen Nutzern zu testen. Wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten Jahre, im Jahre 2018 sind wir sozusagen nur mit einem Computer gestartet und haben angefangen, die ganzen Vorbereitungen zu treffen, um so ein Fellowship-Programm überhaupt anbieten zu können. Wir haben Räumlichkeiten besucht, wir haben Kommunikationspräsenz geschaffen, wir haben die grundlegenden Eckpfeiler für so ein Fellowship-Programm festgezogen und dann auch das erste Fellowship ausgesprochen. Und im März 2019 war es dann soweit, dann konnten wir die ersten Fellows bei uns am Lab begrüßen. Und seit diesem Zeitpunkt ähm, sind 18 Fellowships gesprochen worden, 15 Projekte unterstützt worden und auch das Ziel, ein internationales Programm aufzubauen, was wirklich unterschiedliche Disziplinen in einem interdisziplinären Kontext vereint, das konnten wir erreichen. Wenn wir auf die, die Hintergründe der Fellows gucken, können wir da um 13 wissenschaftliche Disziplinen oder auch nicht wissenschaftliche Disziplinen ausmachen. Nicht wissenschaftliche meint in diesem Kontext kreative Disziplinen. Nur als kleine Randnotiz. Wir haben natürlich auch äh, im Laufe der Erfahrung und der Begleitung der Fellows gemerkt, dass ähm, die Fellows mit ganz unterschiedlichen Erfahrungshorizonten zu uns kommen und mit einem ganz unterschiedlichem Know-how hinsichtlich der Methodik und der Umsetzung von Innovationsprojekten. Und ähm, wir haben dann äh, festgestellt, dass wir doch eine Art Framework brauchen, damit wir die Fellows äh, fundiert begleiten können und auch die Projekte selber fundiert sozusagen auf, auf mythologisch sichere Füße stellen. Ähm, wir haben äh, zu diesem Zweck ähm, mit... Ähm, Personen aus unserem direkten Umfeld gearbeitet, die sich zum einen im Curriculum Design auskennen und die zum anderen Erfahrungen haben im Kontext von Innovationsmanagement und Innovationsinitiativen und haben mit dem Feedback, das uns diese Experten gegeben haben, die sogenannte Learning Journey aufgebaut, die aus drei Grundelementen besteht. Zum einen ein besseres Verständnis des Kompetenzprofils der Fellows, die es braucht, um Innovationsprojekte erfolgreich zu machen sodass wir dann auch diese ähm, Kompetenzelemente dann gezielt ähm, durch Unterstützung dann auch ähm, in den Bereichen ähm, mit fördern können. Zum anderen auch ähm, ein konkretes Framework für den Ablauf und konkrete Meilensteine, die zu bestimmten Zeitpunkten innerhalb eines Projektes da sein müssen. Und ähm, der wichtigste Bestandteil dann eigentlich aus meiner Sicht ähm, für die Begleitung der Fellow-Projekte ist ganz konkrete Module, über die wir dann eigentlich diese Unterstützung erbringen die wir ähm, identifiziert haben. Also zum einen ähm, findet ein Coaching für die Fellows statt. Ähm, zum anderen suchen wir für die Fellows, äh, wo immer möglich, äh, einen akademischen Supervisor aus dem wissenschaftlichen Umfeld. Äh, in der Regel sind das Professoren, die mit Know-how und Netzwerk unterstützen. Ähm, wir haben eine Art Peer Peer-to-Peer -Peer Circle etabliert, in dem sich die Fellows gegenseitig unterstützen können. Und eins von den Elementen, die mir besonders am Herzen liegen, und die sich sozusagen auch ähm, an die systemische ähm, Einbettung der Projekte jeweils und zum Verständnis auch des Projektes in einem gewissen Ökosystem ähm, Was ich da sehr wichtig halte, ist das Modul, das wir Voice of Experts nennen. Da versuchen wir wirklich ganz gezielt mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen zu vernetzen. Sehr, sehr oft eben auch Experten aus der ETH-Bibliothek selber, die ähm, mit ihrer Fachexpertise da auch einen wichtigen Beitrag zu leisten, dass ähm, Fellows ähm, auch eine Wahrnehmung haben für Herausforderungen, die ihnen vielleicht bis anhin noch nicht so bewusst waren oder aber auch Lösungsansätze aufgezeigt bekommen, die einfach aufgrund ihres fachlichen Hintergrundes bei ihnen nicht gegeben sind. Und zum anderen ist das natürlich auch ein ganz wichtiges Scharnier sozusagen in die ETH Bibliothek hinein, um die betreffenden Fellows dann auch mit Personen aus der ETH Bibliothek zu vernetzen. Dann vielleicht ein kurzer Blick auf äh, wirklich nur eine Handvoll von Projekten, ähm, die jetzt äh, in der meisten Anzahl auch eher ähm, zeitnah bei uns unterstützt wurden. Ähm, eines der Projekte, die jetzt gerade erst Ende September ähm, sozusagen abgeschlossen wurden, ist das Projekt Citizen Science Logger dass ähm, eine Kollaboration war zwischen dem Citizen Science Center Zürich, ähm, dem ETH Library Lab, dem ähm, Center for Research and Interdisciplinarity der Universität in Paris und ähm, dem Scheidmann-Institut in New York. Und ähm, was ähm, der Fellow Anirud kushner Kuma im Kontext äh, des äh, Fellowships ähm, sozusagen ähm, als Ergebnis ähm, nun hat erfolgreich erreichen können, ist ähm, die Erweiterung einer schon vorhandenen ähm, Applikation, die ähm, es erlaubt, im citizen science Kontext Datenerhebungen vorzunehmen in ganz unterschiedlichen Forschungskontexten und auch ähm, ganz gezielt ähm, Bedürfnisse im ähm, Kontext von Citizen-Science ähm, und ähm, Citizen-Science-Projekten mit abbilden kann. Ähm, diese, dieses, ähm, dieses Tool der Citizen-Science-Center wird als Bestandteil nachher im Citizen-Science-Project-Builder einer Toolbox, das das Citizen Science Center Zürich anbietet, um Citizen Science Projekte und Citizen Scientists zu unterstützen, fester Bestandteil dieser Toolbox sein. Dann haben wir ein sehr kreativ ausgerichtetes Projekt bei uns gehabt, vor allem auch in diesem Jahr, das sich Materiality Lab nannte. Das ist ein Künstlerduo gewesen, was gestartet ist vom Materialarchiv das ein schweizweites Netzwerk von ähm, Materialsammlungen ist ähm, und auch an der ETH Zürich ähm, eine Dependance mit dem ETH Materials Hub hat. Ähm, und ausgehend von äh, der Datenbank des Materialarchivs haben ähm, die beiden Künstler in ganz kreativen Prozessen äh, prototypisch exploriert, ähm, wie man diese Materialien auf, ähm, auf spielerische Weise zugänglich machen kann und vermitteln kann. Als eines der allerersten Ergebnisse ähm, ist ein Kartenspiel entstanden, was eigentlich sozusagen lediglich das Reza, ähm, ein Ergebnis ähm, des Explorierens der Datenbank hinter dem Materialarchiv war und das es ähm, sozusagen in einem Gaming-Mechanismus erlaubt, ähm, die Materialien in ihren Eigenschaften und Fähigkeiten miteinander zu vergleichen. Das ist sozusagen so ähnlich wie dieses Spiel Supertrumpf, wo man äh, vier gleiche Karten ähm, eines Quartettes haben muss und wo man jeweils auch ähm, sich in ähm, Werten übertrumpfen muss. Ähm, auch im Zuge dieses Projektes ist eine Anwendung entstanden, die Smartphone-basiert ist, mit der man die Oberflächenstruktur auf mikroskopischer Ebene von Materialien untersuchen kann, äh, die natürlich auch Rückschlüsse lässt auf gewisse Eigenschaften äh, von, von Materialien und ähm, die im Kontext von ähm, Materialobjekten zum Beispiel im, im Material Hub, auf dem ETH ja zum Einsatz kommen könnte. In den letzten Monaten haben die beiden Künstler zusammengearbeitet mit der ETH Complex Materials Group. Das ist eine Forschungsgruppe im Bereich Materialwissenschaften, die sehr, sehr spannende Forschung machen zu neuen Zukunftsmaterialien. Materialien, die bis jetzt noch keine mögliche Anwendungsform haben, die aber in ihrer Form ganz andere Charakteristika haben als Materialien, die wir kennen, weil sie biodynamisch sind und wirklich responsiv auf die Umwelt reagieren können. Und ähm, hier hat sich ähm, herausgestellt, dass es ein großes Interesse gibt von Materialwissenschaftlern auch in engen Austausch mit Designern zu treten, die dann potenzielle Anwender auch von diesen ähm, spekulativen Materialien, wie sie es oft nennen, ähm, dann sind, um gemeinsam ähm, diese Materialien auch weiterzuentwickeln. Die Plattform, ähm, für äh, die das Ergebnis dieses Projektes ist, ähm, wird in den nächsten Wochen zugänglich werden. Und wer sich ein bisschen besseres Bild machen will, kann ähm, gerne auch das Refresh-Festival der ZHDK jetzt in zwei Wochen besuchen, wo es einen Stand ähm, der beiden Künstler geben wird und ähm, auch eine Masterclass der beiden angeboten wird, zusammen mit Forschungen der ETH Zürich und mit Designern. Ein anderes Projekt, das wir letztes Jahr begleitet haben, ähm, war ein Projekt aus, dem, äh, aus der Perspektive der Digital Humanities. War ein Fellow, der sich intensiv mit dem Datenfokus von E-Periodica auseinandergesetzt hat e ist eine Plattform für retrodigitalisierte Zeitschriften, ähm, die unterdessen also wirklich einen sehr, sehr umfänglichen Korpus anbietet ähm, an Zeitschriften, die da zugänglich sind. Und ähm, der Datenkorpus von Eperiodica wurde von Philipp Ströbel dafür ähm, angewandt, neue ähm, Anwendungen im Bereich Machine Learning auszutesten und äh, zu schauen, ob die Methode des Transfer Learning sich auch, auch auf texturale Materialien anwenden lässt. Für uns war das ein ganz spannendes Projekt zu, ähm, zum begleiten und unterstützen, auch weil es wirklich für uns eine ganz konkrete User-Story war, ähm, wie die Forschung in der Perspektive und Umgang mit unseren ähm, Daten ist und welche Herausforderungen sich da stellen. Und es hat sich daraus auch ein erfreulicher Beschleunigungspunkt ergeben, weil ähm, die, ähm, die Optimierung, weitere Optimierung des Zugangs zum Datenkorpus von ePeriodica ist jetzt ein Folgeprojekt, in das auch der ähm, ähm, unser Alumnus ähm, Philipp nach vor eingebunden ist. Ein weiteres Projekt ist äh, das Projekt Open Image Search, ähm, was ein Projekt ist, ähm, das eigentlich ähm, den ähm, Grundmechanismen auf ein Vorgängerprojekt ähm, zurückgeht. Ein Projekt, das ähm, wir in den letzten Monaten zusammen mit der Grafischen Sammlung der ETH Zürich äh, vorangetrieben haben. Ähm, ganz gut formuliert könnte man sagen, würde es. Ähm, der, der Ansatz ist, äh, künstliche Intelligenz eben auch für Kunstsammlungen nutzbar zu machen, um dort vorhandene Prozesse auch ähm, zu, effizienter zu gestalten und teilweise auch zu ähm, automatisieren. Was entstanden ist, ist eine Ab Anwendung für die ähm, Reverse Image Search. Man kann also quasi mit einem Foto von einer Druckgrafik ähm, in den Beständen suchen, ob es ähnliche Druckgrafiken in den Beständen gibt. Das ist ein Ablauf, der signifikant auch Prozesse beschleunigen kann, insbesondere wenn es darum geht, Druckgrafiken aus Schenkungen, die noch nicht katalogisiert und erfasst sind, schneller dann auch zu erfassen mit den Metadaten. Bis Ende des Jahres wollen wir zusätzlich validieren, ob die Anwendung, ähm, auch ähm, über Institutionsgrenzen hinweg ähm, gut funktioniert und ähm, werden ähm, mit ähm, Kollaborationspartnern zusammenarbeiten, die auch Datensets beisteuern werden, ähm, um eben ähm, zu schauen, ob ähm, die Anwendung nachher ähm, sozusagen über Sammlungsgrenzen hinweg dann Mehrwert stiften kann. Und das ist vielleicht jetzt noch ein Projekt, das guckt ein bisschen auf da, aus einer anderen Perspektive ähm, auf Abläufe im, im wissenschaftsnahen Umfeld. Ähm, wir haben seit dem Sommer äh, den Fellow ähm, Jao bei uns, ähm, der ähm, Computerwissenschaftler ist und Data Scientist und der sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie man Machine Learning Algorithmen besser auffindbar ähm, ähm, und nachnutzbar machen kann und der eine Plattform aufgebaut hat, die sich genau eben diesem Anliegen widmet. Das ist sicher auch ein Thema, was für uns ganz besondere Relevanz hat, weil das Thema Replizierbarkeit von, von datengetriebenem Forschungsergebnis natürlich auch eins ist, was mit großen Herausforderungen verbunden ist und für diese Replizierbarkeit nicht nur die Daten an sich, die dieser Forschung zugrunde liegen, benötigt werden, sondern eben auch entsprechende learning algorithmen so, vielleicht ähm, kurz ähm, zusammenfassend an der Stelle, ähm, was wir am ETH Library Lab ähm, sozusagen machen, ist eigentlich, dass wir die ersten Stufen äh, des Innovationstrichters stärken für die ETH Bibliothek. Also, dass wir den Blick ganz weit raus versuchen, auf die Zukunft zu richten und zu sehen, welche Veränderungen in Wissenschaft und Forschung stattfinden und was das für eine Bedeutung haben könnte, auch für eine strategische Ausrichtung von wissenschaftlichen Bibliotheken auch versuchen, diese äh, strategischen Felder wirklich auch in konkrete Projekte zu übersetzen und über diese Projekte Transferpunkte, Wissenstransfer ähm, zwischen Fellows und auch ähm, Fachspezialisten in der Bibliothek zu erzeugen und auch einen gewissen Technologietransfer zu erreichen und ähm, Projekte eben auch als Katalysatoren ähm, zu nehmen, um äh, zusammen in Kollaboration mit anderen Partnern eben zu schauen, inwieweit ähm, Projekte auch gemeinschaftlich vorangetrieben werden können. Insgesamt geht es uns natürlich auch darum, Prozesse rund um Innovation zu beschleunigen und hier vielleicht schneller Ansätze und Produktideen zu validieren. Und der ganz schwierige Teil ist natürlich daher auch die Anbindung an die Kernprozesse in, in der eigenen Organisation selbst, in unserem Fall der ETH Bibliothek, weil die es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche ähm, Geschwindigkeiten und auch Vorgehensweisen. Und dann nachher ja wirklich ähm, diesen Schritt zu gehen, auch von einem minimal Viable product zu einem wirklich ähm, dann konsolidierter Produktentwicklung. Das sind Prozesse, ähm, die wir weiter stärken wollen und die sicher ja aus meiner Sicht ähm, für die Zukunft auch ähm, eine große Relevanz haben. Und äh, einfach ähm, vor der Frage, wieso das auch so wichtig ist, ähm, würde ich ganz gerne noch auf einen Artikel verweisen, der kürzlich von der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich veröffentlicht wurde, der ähm, sich in einer Forschungsstudie angeschaut wurde, was eigentlich ähm, kleine und mittelständische Unternehmen in der Schweiz so besonders erfolgreich macht. Und ähm, da hat ähm, als eines der Ergebnisse dieser Studien sich sehr deutlich gezeigt, dass um innovativ zu sein und letztlich dann auch relevant am Markt, es nicht nur wichtig ist, allein digitale Investitionen zu tätigen, sondern dass man das Know-how, was man auch im Kontext dieser Investitionen erwirbt, auch dafür nutzen muss, neue Aktivitätsfelder zu erschließen und dadurch die Innovationskraft zu erhöhen. Das vielleicht als kleine Randbemerkung. Und ähm, damit würde ich ganz gern zum nächsten Teil übergehen, zu Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolgen. Also ähm, ein, ein Punkt, ähm, den ich wirklich ähm, für, für relativ ähm, wichtig finde, ist, dass es wirklich ähm, für unausgegorene Ideen, wenn ich das so salopp formulieren darf, also frühe Ideen, wo vielleicht noch gar nicht ganz klar ist, ob die eine unmittelbare Relevanz haben eigentlich für das eigene Produktportfolio, dass es einen Raum gibt, um auszutesten, wo die Schnittmengen eigentlich zum eigenen Service- und Produktportfolio liegen. Und oftmals ist es ja auch so, dass schnell Ideen vom Tisch gewischt werden, wenn man das Gefühl hat, das sind schlechte Ideen. Ähm, und ähm, wenn man sich aber anguckt, wie, äh, wie Innovation entsteht, dann sieht man sehr oft, dass ähm, wirklich die Ideen, die nachher das Label herausragende Ideen bekommen, ganz am Anfang unglaublich schlechte Ideen waren, die man einfach immer weiter iterativ verbessert hat. Ähm, das ist vielleicht eine Darstellung, die äh, schon einige gesehen haben, weil die wirklich zigfach auch im, im Internet kursiert und es war für mich schlicht unmöglich, die eigentliche Quelle dieser, äh, dieser Darstellung noch, noch nachzuvollziehen. Ich finde das eine sehr böse, überspitzte Darstellung ähm, von äh, Innovationsabläufen, die sich ähm, vornehmlich auf den Unternehmensbereich äh, bezogen haben. Aber ich denke, es äh, hat äh, im, im Kern ähm, stellt es natürlich eine Situation dar, die sehr herausfordernd ist. Ähm, wenn man als Organisation sozusagen auch in... Ähm, in ähm, jetzt muss ich gerade kurz überlegen, wie ich das am besten formuliere. Ähm, in... In diesen Abläufen, um das Serviceportfolio, das ja angeboten wird, aufrechtzuerhalten, ist oftmals gar nicht so viel Freiraum, um sich quasi auch mit diesem ganzen Prozess zu beschäftigen, den es braucht, um Ideen besser fokussiert auf den Punkt bringen zu können. Und da sind quasi sozusagen Arbeitsmodi, die im konkreten Gegensatz zueinander stehen und die sich oftmals nicht so gut synchronisieren lassen. Und deswegen denke ich, dass es. Auch sehr hilfreich ist, wenn es solche Freiräume gibt, die den Kontext schaffen, dass solche Explorationen möglich sind und dass diese Explorationen aber auch wirklich auf eine ganz fundierte, methodologische Art Weise so begleitet werden, dass man dann nachher am Ende auch wirklich Entscheidungen dazu treffen kann, was weiterverfolgt wird und was nicht. Das ist ein Thema, von dem ich weiß, dass es viel in unserem Bereich umtreibt. Wir sind ja als wissenschaftliche Bibliothekensammlung und Archive ganz hochgradig getrieben von, fachlicher, von spezifischer Fachexpertise. Und in unserem Bereich hört man immer wieder, dass auch, dass auch der Wunsch danach geäußert wird, oftmals ein bisschen diese generalistische Klammer zu stärken und auch den verstärkten Fokus darauf zu legen, ähm, nicht vor allen Dingen ähm, ganz perfekte Produkte anzubieten, sondern auf der anderen Seite auch immer wieder zu hinterfragen, ähm, sind eigentlich äh, die Angebote, die Dienstleistungen, die Services, die wir erbringen im aktuellen Kontext immer noch so ähm, effektiv und so relevant, wie sie es vielleicht vor fünf Jahren gewesen sind. Das ist sicher eine Frage, die, die wiederkehrend auch immer wieder gestellt werden muss. Was ich aus meiner Perspektive schon sagen würde, was aktuell passiert ist, dass äh, man sehen kann, dass wissenschaftliche Bibliotheken sammeln und Archive, und ich fasse das immer gerne ein bisschen in einer Klammer zusammen, weil aus meiner Sicht sozusagen die Grenzen zwischen äh, diesen Institutionen in der Art, wie sie funktionieren, zunehmend erodieren durch die neuen Technologien, dass wir uns äh, auch einen Weg aufmachen, weg von Systemintegratoren hin, hin zu Software-as-a-Service-Anbietern. Und dass wir durch die Digitalisierung auch in eine ganz andere Situation kommen, wo IT eine zunehmend starke Rolle in allen Bereichen spielt. Und diese Transformation der Rollen bringt natürlich auch eine neue Gewichtung von Risiken mit sich. Und hin und wieder finde ich, ist es auch ganz hilfreich zu schauen, was das für Risiken sind. Die sind ja auch oft viel besprochen. Für mich persönlich im Innovationskontext ist vor allen Dingen ähm, das Risiko der IT-Kostenexplosion eines, was ich extrem wichtig finde und ähm, was auch ähm, schlaglich darauf wirft, wieso Innovation oftmals auch ähm, so schwer ist und wieso die Rahmenbedingungen für Innovationen einfach für uns in unserer Situation herausfordernd sind. Das ist jetzt eine Darstellung, die ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist eine Darstellung von den Dozenten für angewandte Technologie an der ETH Zürich der ähm, sich in seiner Doktorarbeit damit befasst hat, wie die IT-Kostenaufteilung in Organisationen aussieht und der zu dem Schluss kam, dass natürlich jetzt nicht auf die äh, Kommazahl genau, aber dass in den allermeisten Organisationen sich die IT-Kosten ungefähr so aufteilen. Ähm, der, der große Bärenanteil ähm, geht sozusagen ähm, in die operationalen Kosten, ähm, dann hat es einen Anteil in Maintenance-Kosten und dann einen Anteil, der sich ähm, für die Entwicklung neuer Dienstleistungen sozusagen dann gewidmet ist. Und ähm, dadurch, dass wir in einem ganz starken Digitalisierungsprozess ähm, drin sind, gibt es eigentlich auch eine immer steigende Anzahl von Funktionspunkten, die technologisch abgedeckt werden müssen durch neue Lösungen, durch neue Angebote, die wir erbringen wollen. Und ähm, diese Neuentwicklungen, die generieren nicht nur Kosten während ihrer Entwicklung, sondern natürlich auch fortlaufend dann, wenn sie sozusagen in das operationale, ähm, in den operationalen Betrieb übergenommen werden. Wurden. Und das bedeutet eigentlich, dass über die Zeit die Maintenance-Kosten stetig steigen. Das ist das, was auch mit IT-Kostenexplosion gemeint ist. Und das ist eigentlich was, was in fast allen Organisationen passiert. Im unternehmerischen Bereich kann man dann eben versuchen, diese steigenden Kosten auszugleichen über, über, ähm, über den Markt. Das ist im öffentlichen Bereich ungleich schwieriger. Und deswegen ist dieser Druck, der auf Innovationsbudgets entsteht im IT-Bereich, denke ich, bei uns eine Herausforderung, die besondere Aufmerksamkeit verdient. Ich ähm, gehe da jetzt auf diese Darstellung nicht, ähm, nicht im Detail ein. Ich würde ähm, die Präsentationsfolien im Anschluss dann auch auf die äh, Research Collection der ETH Zürich ähm, stellen, sodass wer dann Interesse hat, sich das vielleicht nochmal genauer angucken kann. Ich finde einfach diese beiden Diagramme ganz hilfreich, um auch zu zeigen, ähm, wie sehr durch die steigende Komplexität ähm, von, von IT-Dienstleistungen und Funktionspunkten, die wir anbieten, eben auch der Ressourcenaufwand und die Anzahl der benötigten Personen steigt Und das ist einfach was, was man sich im Kontext von Innovationsmanagement immer vor Augen halten muss. Und was sicher ein wichtiger Punkt ist auch dann, wenn es nachher darum geht, auch Innovationsentscheidungen zu treffen. Denn an irgendeinem Punkt können wir einfach auch nicht alle neue Sachen machen, sondern wir müssen uns da sehr genaue Gedanken machen, was wir strategisch oder wo wir strategischen Fokus drauf legen wollen. Und eben auch immer wieder diesen Effektivitätscheck machen, was sind denn Services, die ähm, nach wie vor ähm, relevant sind und welche vielleicht unterdessen weniger? Ähm, ein anderer Punkt, ähm, der, der mir ähm, in den letzten Jahren doch immer wieder deutlich vor Augen gestanden ist, ist, dass ähm, durch ähm, gerade diesen Einsatz von, von neuen ähm, Technologien im Machine Learning Bereich ganz neue Konstellationen der Zusammenarbeit entstehen. Und ich denke, das sind auch Entwicklungen, die man in, in wissenschaftlichen Bibliotheken, die sich mit diesen ähm, Ansätzen auseinandersetzen, auch ja ähm, schon gut beobachten kann. dass sozusagen wie so eine Art Horizontal Layer entsteht über die Organisation hinweg von Personen, die Know-how im weitesten Sinne in, im Kontext von datengetriebenen Methoden aufbauen und ähm, dann auch auf eine andere Art miteinander kollaborieren. Und dass auch Kollaborationen entstehen von Personen, die sonst unmittelbar vielleicht nicht miteinander im Ausdruck gestanden sind. Ein ganz wichtiger Aspekt ist einfach immer, dass die Domänenexpertise der Fachexperten zentraler Bestandteil auch der Qualität nachher der Anwendungen ist, die da entstehen sollen. Dass aber zur Umsetzung und zur Erreichung dieser Ziele dann nachher auch neue Formen der Zusammenarbeit dann entstehen. Und es steht natürlich auch eine, äh, im besten Fall eine neue Form der Zusammenarbeit von Menschen und Maschinen. Denn ähm, wenn wir im besten Fall auch in der Lage sind, äh, neue Technologien äh, für eine sinnvolle Automatisierung von äh, Prozessen ähm, einzusetzen, ähm, dann sind wir sozusagen auch in der Lage, eine Maschine als neues Teammitglied sozusagen mit unserem Know-how aufzubauen und ähm, hier sozusagen auch dazu zu führen, dass die eigentlichen Experten in den Sammlungen und Archiven oder in anderen Bereichen ähm, sich ähm, ähm, mit den Themen beschäftigen können, die weniger Redundanz haben. Ähm, und noch eine weitere Erfahrung ist, dass Kollaborationen herausfordernd sind und ähm, nicht immer ganz einfach zu navigieren und dass sie trotz allem ein wichtiger Erfolgsfaktor sind. Für viele unserer Fellow-Projekte eines, ähm, das am Anfang auch recht für Aufmerksamkeit gesorgt hat, ist das Fellow-Projekt von einer Künstlerin, die ähm, künstliche Riffstrukturen aus Ton geschaffen hat für Korallen, um sich darauf anzusiedeln. Das ist ein Projekt, was extrem erfolgreich ist und ähm, weitergeführt wird von einer Forschenden der ETH Zürich und der Marie Grisma, die Fellow bei uns im Lab war, ähm, und auch einer dritten Person ähm, unter dem Namen Reeves. Und ähm, Reeves hat auch diesen Sommer äh, den doch sehr renommierten SAIF Tech for Impact, Impact Award hier in, in Zürich ähm, gewinnen können, plus den auch ähm, angebotenen Publikums-Award um ähm, der Seitenorganisation. organisation äh, Ein anderes Projekt, wo man auch gesehen hat, dass Kollaboration ein Erfolgsfaktor ist, ist ein Projekt, ähm, ich glaube, der Michael Gref, der es hört auch gerade zu, das aus der entomologischen Sammlung der ETH Zürich ähm, heraus entstanden ist, wo wir einen Fellow hatten, der ähm, aus der Learning and Adaptive Systems Group der ETH Zürich heraus ähm, zu dem Projekt ähm, beigetragen hat und sich vor allen Dingen mit der Forschungs- ähm, Teil des Projektes beschäftigt hat. Es ging darum, eine Anwendung für die automatisierte Erkennung von Schmetterlingsobjekten ähm, zu erarbeiten und äh, weitergeführt worden ist das Projekt dann äh, von Barry Sunderland, der unterdessen bei uns als Technical Engineering Team ist und ähm, der äh, in Kollaboration auch äh, mit der Proportion Academy, einem Startup für Data Science Bootcamps äh, hier in, in Zürich, äh, das Projekt weiter vorangetrieben hat. So, und jetzt vielleicht noch abschließend äh, zu den Zukunftsszenarien. Ich äh, habe jetzt einfach vier ähm, kurz auf den Punkt und dann würde ich mich freuen, vielleicht ähm, über Fragen und eine Diskussion. Ähm, eins von den Schlaglichtern. Ich habe ähm, meines Eindrucks nach, ähm, können wissenschaftliche Bibliotheken potenziell in der Zukunft noch eine stärkere Rolle auch einnehmen als Infrastrukturprovider für und Data Stewards bei ähm, Citizen Science Projekten. Zum einen ist, ist es so, dass ähm, oftmals ähm, äh, nicht die nachhaltigen infrastrukturellen Angebote entstehen, um solche Projekte wirklich ähm, auf konsolidierte Füße zu stellen. Mit dem Citizen Science Center ähm, hier in der Schweiz hat man da einen ganz wichtigen Schritt gemacht, äh, die sich diesem Thema annehmen. Ähm, und Doch äh, denke ich, dass ähm, gerade diese Projekte, die eine, wirklich eine zunehmende IT-Komponente haben, ich ähm, den Eindruck habe, dass ähm, Bibliotheken, wissenschaftliche Bibliotheken eigentlich ein sehr hervorragender Partner wären, um solche Projekte also von der infrastrukturellen Seite zu begleiten und äh, diese vielleicht auch zu unterhalten und auch ganz wertvollen Experten eben hinsichtlich des guten Datenumgangs ähm, beitragen können, wie im Kontext von Datensicherheit und, und auch ähm, ähm, Persönlichkeitsschutz. Ein weiteres Szenario für mich, das sicherlich nicht alle wissenschaftlichen Bibliotheken gleichermaßen relevant betrifft, aber das ähm, ein Thema ist, was an der ETH Zürich ähm, ein großer Fokuspunkt ist. Ähm, wir haben auf dem ETH Hönkerberg ähm, ähm, gleich mehrere Labs nebeneinander, die sich mit den Themen digitale Fabrikation und Augmented Computational Design auseinandersetzen, insbesondere im Bereich Architektur, aber auch in den Bereichen Engineering und, und ähm, wirklich auch den Bauwesen. Und ähm, was wir auch über Fellow-Projekte festgestellt haben, ist, dass es eigentlich ähm, kaum Infrastruktur gibt, die sozusagen diese intermediären Forschungsoutput, die da im Kontext von Masterprojekten, aber auch ähm, von, von weiterführenden Projekten entstehen, ähm, die es eigentlich ermöglichen, diese Artefakte dann auch zu teilen und ähm, für die Nachnutzung durch andere Studierende, andere Forschende zur Verfügung zu stellen. Mit dem Thema ähm, Libraries as Makerspaces ähm, setzen sich Bibliotheken, wissenschaftliche Bibliotheken schon länger auseinander. Ähm, aber die ähm, digitalen Informationsumgebungen, die haben wir uns noch nicht so genau angeschaut. Und ähm, ich sehe in diesem Kontext großes Potenzial. Jetzt stimmen ja bei mir irgendwie die Zahlen nicht so richtig für die Szenarien. Äh, das ist ein kleiner Tippfehler hier. Ähm, muss ich mal schauen. Genau. Ein weiteres Szenario ist, und das habe ich jetzt eigentlich über die unterschiedlichen Projekte und auch Erfahrungen eigentlich schon angedeutet, neben dem umfassenden Fokus auf wissenschaftliche Publikationen und Forschungsdaten, glaube ich, dass es so ein Shift geben wird der Aufmerksamkeit hin auch wirklich zu zu Plattformen, die es ermöglichen, zum Beispiel auch Machine Learning Algorithmen zu teilen, als auch vielleicht mit Machine Learning Algorithmen zu experimentieren, zum Beispiel als Bachelor Studierender und da vielleicht auch in kuratierter Form validierte Datensätze zur Verfügung zu stellen, sodass solche Sachen nicht mühsam zusammengesucht werden. Das ist eine Erfahrung, die wir eigentlich in unterschiedlichen Disziplinen gemacht haben, dass das eine Herausforderung ist, da adäquate Datensätze zu möglichst schnell zu finden und ähm, ich denke, das wäre ein, ein sehr sinnvolles Angebot auch im wissenschaftlichen Kontext. Und dann äh, sehe ich natürlich auch ein ähm, großes Potenzial zu weiteren Tools zur Unterstützung von ähm, Machine Learning Workstreams. Und ähm, ein weiteres Szenario, das ist jetzt was, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich glaube, äh, wir alle kennen die Debatten darum, dass... Ähm, wir uns in, in ähm, Datenumgebungen bewegen im Internet, die darauf ausgelegt sind, auch oft ähm, die Zeit auszudehnen, die wir in diesem Ökosystem verbringen, um unsere Verhaltensdaten zu akquirieren. Und äh, nicht anders als das, was im Internet passiert, das ein hochökonomisierter Raum ist, ähm, ist ähm, funktioniert das im, im Kontext von ähm, wissenschaftlichen Arbeitsprozessen und wissenschaftlichen Publikationsprozessen. Der eine oder andere wird von der Initiative Stop Tracking Science schon gehört haben, die in Deutschland lanciert wurde. Ich glaube, dass wissenschaftliche Bibliotheken eine gewichtige Stimme sein können, die auch darauf aufmerksam machen, dass Informations- und Datenumgebungen entstehen, die es ermöglichen, Informationen über Forschende zusammenzuführen auf eine Art und Weise, die die Bemessung des Outputs oder die Abilität, auch Forschungsgelder zu akquirieren, auf eine Art und Weise zusammenführen, von der ich der Meinung bin, dass sie in fundamentalem Gegensatz zur äh, freien Wissenschaft stehen und ähm, da vielleicht ein bisschen auch ähm, die Sensibilität für zu schärfen und ähm, da verstärkt in die Debatte zu gehen, das würde ich mir wünschen von wissenschaftlichen Bibliotheken. Gut. Und ähm, damit bin ich eigentlich auch schon am Ende meiner Präsentation. Ich gehe vielleicht nochmal zurück äh, zu dem Bild auf dem Hönkerberg mit dem braunen Wasser ähm, und äh, schließe mit einem kurzen Plädoyer dafür neben den Ordnungsmechanismen, um diese Entwicklungen, die um uns herum äh, verständ, äh, passieren, verständlich zu machen und dann wirklich auch für uns in unserer Aufgabe als wissenschaftliche Bibliotheken ähm, ja, adressierbar zu machen in Form von Strategiebildung und Methodiken auch ähm, verstärkt reinzuspringen, die neuen technologischen Entwicklungen äh, auf eine Art zu umarmen und ähm, sie auch einfach äh, durch ausprobieren, in die Anwendung zu bringen und besser zu verstehen, auch ähm, was da die Knackpunkte, Herausforderungen und auch Vorteile sind, um ähm, da eine Balance zu haben aus Tun und strategischem Denken. Ähm, das, ähm, denke ich, ist ähm, was, was ähm, eine gute Sache wäre. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und... Ähm, würde mich freuen über Fragen und Austausch.